Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Buchvorstellung und zwar zu dem Buch Tote Mädchen lügen nicht von Jay Escher. Achtung, Triggerwarnung: Dieses Buch und damit auch dieses Video behandeln das Thema Selbstmord. Falls ihr darüber nachdenkt, schaut gerne in die Videobeschreibung, dort findet ihr Links zu diesem Thema. Eine Sache, die ich vorneweg noch sagen wollte, diese Buchvorstellung und auch alle anderen Buchvorstellungen sind nicht gesponsert. Wir bekommen dafür also kein Geld und teilen wirklich nur unsere ehrliche Meinung. In der Geschichte geht es um einen Schüler namens Clay Jensen. Vor kurzem hat eine Mitschülerin von ihm selbst mal begangen, die er gerne mochte. Und umso schlimmer ist es dann natürlich, dass er auf einmal sieben Kassetten von ihr in der Hand hält, auf dem sie ihre Gründe für den Suizid erlegt, und er ist einer davon. Wie er damit zurechtkommt und warum sich die Mitschülerin Hannah umgebracht hat, darum geht es in der Geschichte. Und diese Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt. Einmal natürlich die Kassetten mit den Begründungen und der Zeit vor dem Tod und dann der Reaktion von Clay, wie er mit den Kassetten in der Nacht durch die Stadt umherzieht, wie er an die Orte kommt, von denen Hannah berichtet. Das Buch wurde von Knut Krüger aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und hat in der deutschen Fassung 282 Seiten, die kosten genau 10 Euro. Es erschien im CBT Verlag und der empfiehlt es ab 13 Jahren. Im Original hieß das Buch übrigens 13 Reasons Why. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch vorher schon einmal Buchrezensionen zu dieser Geschichte angeschaut habt. Eine Formulierung, die ich öfters gesehen habe, ist, das Buch geht unter die Haut. Und ehrlich gesagt, da kann ich nur zustimmen. Erstmal natürlich durch die Story an sich. Ein totes Mädchen erzählt schonungslos ihre Geschichte und ein Mitschüler muss sich das anhören, in dem Wissen, dass er eine Mitschuld trägt. Das hat schon mal viel Potenzial. Aber die Umsetzung übertrifft das sogar noch fast. Der Schreibstil gefällt mir sehr und es fällt wirklich schwer, zwischendurch mit dem Lesen aufzuhören. Man möchte immer wissen, wer als nächstes drankommt. Durch die zwei Perspektiven wirkt das Ganze auch nicht monoton, sondern es gibt eine spannende Abwechslung, die den Roman lebendig macht. Ja, und das war's auch schon mit meiner Meinung. Falls ihr euch selbst überzeugen wollt, hier ein Ausschnitt aus dem Buch. Gestern, eine Stunde nach Schulschluss. Ein Paket von der Größe eines Schuhkartons lehnt an der Haustür. Unsere Haustür hat nur einen schmalen Briefschlitz. Alles, was größer als ein Stück Seife ist, muss draußen bleiben. Der hastig hingekritzelte Name auf der Verpackung adressiert das Paket an Claire Jensen. Also hebe ich es auf und gehe hinein. Ich fahre das Paket in die Küche und stelle es auf die Arbeitsplatte. Ich öffne eine Schublade und nehme die Schere heraus. Dann schlitze ich das Paket mit der Schneide rundherum auf und öffne es. In dem schuka befindet sich ein länglicher Gegenstand, der in Luftpolsterfolie eingewickelt ist. Ich rolle sie auseinander und erblicke sieben Musikkassetten. Jede Kassette ist oben rechts mit einer Nummer beschriftet. Die Farbe sieht aus wie Nagellack. Jede Seite trägt eine eigene Zahl. Die Seiten 1 und 2 befinden sich auf der ersten Kassette, 3 und 4 auf der zweiten und so weiter. Die letzte Kassette ist auf einer Seite mit 13 beschriftet, die andere Seite ist leer. Wer kommt nur auf die Idee, mir einen Schuhkarton mit Musikkassetten zu schicken? Wer benutzt heute noch Kassetten? Wo soll ich die überhaupt anhören? In der Garage. Auf der Werkbank steht ein Ghetto-Blaster. Mein Vater hat ihn auf dem Flohmarkt erstanden. Da das Teil schon uralt ist, macht es ihm nichts aus, wenn es mit Sägemehl bedeckt und mit Farbe bekleckst ist. Ich ziehe einen Stuhl vor die Werkbank, lasse meinen Rucksack zu Boden fallen und setze mich hin. Ich drücke auf Eject. Eine Plastiklade schwingt auf und ich lege die erste Kassette ein. Hallo zusammen, hier spricht Hannah Baker, live und in Stereo. Ich kann es nicht glauben. Keine Wiederkehr, keine Zugabe und diesmal auch absolut keine Forderungen. Nein, ich kann das nicht glauben. Anna Becker hat sich das Leben genommen. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn ich will euch die Geschichte meines Lebens erzählen. Genauer gesagt, warum mein Leben ein Ende fand. Und wenn ihr diese Kassetten hört, dann seid ihr einer der Gründe dafür. Was? Nein. Ich werde nicht verraten, welche Kassetten wen von euch ins Spiel bringt. Aber keine Sorge, wer diese hübsche kleine Schachtel bekommen hat, dessen Name wird irgendwann auftauchen. Versprochen. Tote Mädchen lügen nicht. Ist das etwa ein Abschiedsbrief? Ihr lacht ja gar nicht. Sollte ein Scherz sein. Bevor Hannah gestorben ist, hat sie diese Aufnahmen gemacht. Warum? Es gibt nur zwei Regeln, und die sind ganz einfach. Regel Nummer eins, ihr hört zu. Nummer zwei, ihr schickt die Kassetten weiter. Hoffentlich wird euch beide schwerfallen. Was hörst du da an? Warum? Ich fingere aufgeschreckt an die Tasten herum und drücke mehrere gleichzeitig. Play, zurückspulen, vorspulen, Pause. So viel zu dem Buchauschnitt. Falls ihr gerne lest, findet ihr hier noch eine weitere Buchbesprechung zu dem Buch Perfect Storm, in dem es um eine Gruppe Jugendliche geht, die durch Hacken versucht, Menschenrechtsverletzungen eines großen Konzerts aufzudecken. Falls ihr nicht so gerne lest, findet ihr hier noch ein weiteres Video, bei dem YouTube denkt, dass es euch gefallen könnte. Vergesst ansonsten nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns spätestens nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ciao!